Anfangen. Wir werden noch ein Gastgeber aus Julen vorlesen. Und äh, während dieser Redebeiträge, ich rede, wird auf der Ladefläche von unserem LKW hier ähm, die Ticketaktion starten. Einkommen. Ähm, der Michael wird dann, der steht jetzt gerade schon hinter mir, der wird dann im Anschluss gleich nach seinem Beitrag. Das kann man euch verteilen. Das heißt, wer sein Ticket dabei hat für die kann sich dieses gleich gerne abholen. Wird am Ende des LSA vorbereitet. Und ähm, ja, ich habe das eben gerade schon in einem kurzen Live-Video auf Facebook und ich sind bei ich letzten ein neuen Worte, dass wir so viel hier jetzt sind. Also, den würde ich jetzt einfach mal an Michael abgeben und ja. Ich Hallo! Schön, dass du hier sind. Ich aber freue mich sehr, dass wir so schönen demo und organisiert Danke, dass ihr da seid. Ja, ja, Garten, genau. Ähm, ich ja, möchte ja. was, aber, was ich sehr oft begegnet in meinem Alltag. Äh, und das ist die folgende Rechnung, die gerne von Zeitungen aufgemacht wird. Wir sagen da nämlich, die bedingungslosen Grundeinkommen, das sind wir auf 1.000 Euro im Monat, das sind also 12.000 Euro im Jahr, mal 80 Millionen Bundesbürger, Taschenrechner, ah ja, eine Billion Euro. das Grundeinkommen ist unbezahlbar. Räumerei, Spinnerei, kann gehen. Das ist natürlich ein aber was nicht zu ist, denn Grundeinkommen ist nicht mehr Geld. Alle kriegen zwar am Monatsanfang Grundeinkommen ausgezahlt auf ihr Konto, aber alle, alle beteiligen sich eben auch an seiner Finanzierung. Je nach Modell passiert es über eine unterschiedliche Art von Steuer, aber es gibt eben immer eine Steuer. Und natürlich würden wir in einer Grundeinkommensgesellschaft viel mehr Steuern zahlen als heute. Aber im Umkehrschluss natürlich auch Grundeinkommen bekommen. Ähm, das heißt, wir haben unterm Strich die meisten von uns gar nicht unbedingt mehr Geld. So verlockend das auch mag. Aber die meisten Menschen der Gesellschaft hätten je nach Modell wahrscheinlich genauso viel Geld wie heute. Jetzt kommt sie auch wieder so enttäuscht, wie alle enttäuscht gucken, wenn ich das sage, weil das, halt, das ist doch eine schöne Vorstellung, um Geld reden aber das Schöne ist, man muss gar nicht enttäuscht sein. Das ist was Gutes. Seit vier Jahren, äh, seit fünf Jahren verschenken wir bedingungslose Grundeinkommen bei unserer Initiative Mein Grundeinkommen. Einige kennen die vielleicht. Man kann einfach mitmachen. Heute yeah! haben über 400 Menschen so ein einjähriges. Grundeinkommen erhalten, darunter waren Roboterfrohs, da Millionärserben, äh, eine CSU-Wählerin vom Land, ein Hipster aus Berlin, Babys, äh, Rentner, wirklich die gesamte Gesellschaft ist dabei. Und alle, alle, alle erzählen genau das Gleiche, dass es nämlich überhaupt nicht ums Geld geht. Es geht beim Grundeinkommen vielmehr darum, den Kopf frei zu haben, Fehler machen zu können, mutig zu sein. Es geht darum, dass Menschen sich fragen können, ob ihr Job eigentlich Sinn für die Gesellschaft macht und ob sie Spaß dabei haben. Es geht beim Grundeinkommen darum, die bequemen ausredenlos zu werden, die Verantwortung fürs eigene Leben zu übernehmen und erwachsen zu werden. Das denke ich mir nicht aus, sondern das sagen die Leute. Es geht darum zu merken, dass Geld gar nicht mehr so wichtig ist, wenn es plötzlich einfach da ist. Es geht darum, aus dem Überlebensmodus herauszukommen und sich wirksam zu fühlen. Es geht beim Grundeinkommen darum, mehr Augenhöhe mit dem Chef, mit dem Ehemann, ja eigentlich mit allen zu bekommen, um endlich bessere Beziehungen führen zu können. Der Punkt ist mir wichtig. Es geht darum, zu merken, dass der SUV, das tägliche Schnitzel und die Flugreise weder gut noch schlecht waren, sondern einfach nur eine Strategie zur Stressbewältigung, die man nun mit Grundeinkommen nicht mehr braucht. Es geht darum, Vertrauen zu lernen, weil mir vertraut wird. Es geht darum, nicht mehr mit dem Finger auf andere zu zeigen, wenn es eigentlich mir schlecht geht. Es geht darum, seine eigenen Grenzen kennenzulernen damit man gesund bleibt, statt auszubrennen, wie so viele in dieser Gesellschaft. Es geht darum, der angeblichen Alternativlosigkeit zu entfliehen. Sie ist eine Lüge. Es geht darum, zu erkennen, dass das Leben mit Grundeinkommen auch nicht immer schön ist, aber es ist immer intensiver. Es geht darum, nicht mehr das Gemeinwohl verhindern zu müssen aus purer Angst, dass ich dabei der Dumme bin. Es geht darum, Neues zu lernen und sich zu fragen, was man eigentlich in Zukunft gern machen möchte, anstatt mit Maschinen um Bullshit-Jobs zu konkurrieren. Es geht darum, und das ist gerade sehr dringlich in unserer Gesellschaft, den aus Mangel resultierenden Hass endgültig zu überwinden. Es geht darum, die Verhältnisse in Frage zu stellen und nicht mehr uns gegenseitig. Darum geht es beim Grundeinkommen und nicht ums verdammte Geld. Das Geld, liebe Leute, ist nur ein Trick. Ein Trick, damit die Bedingungslosigkeit wirken kann und die ist, dass sie das Leben verändert. Und trotzdem reden wir immer so häufig über das Geld beim Grundeinkommen. Oder darüber, ob die Leute dann noch arbeiten gehen. Oder dass dann die Inflation steigt. Oder ob dann nicht alle Leute nach Deutschland kommen wollen. Wir sind viel zu oft in der Verteidigungshaltung und reden über diese längst widerlegten Quatschargumente. Dabei muss das Grundeinkommen sich überhaupt nicht verteidigen, sondern der Status quo muss sich verteidigen. Wir haben gigantische Krisen heutzutage, die offenbar das aktuelle System ohne Grundeinkommen nicht in der Lage ist, es zu lösen. Da ist die Klimakrise, die unser Überleben als Menschheit in Frage stellt. Der weltweite autoritäre Ruck in den Industrienationen, der unsere Demokratie auf harte Probe stellt. Wir haben eine perfide Ungleichheit in der ganzen Welt, äh, was für soziale Krisen sorgt. Wir haben die Digitalisierung, die diese ganzen Prozesse rasant beschleunigt, wie noch nie zuvor in der Geschichte. Und all das formuliert zu einer riesigen Burnout-Krise. Menschen fühlen sich gestresst, überfordert und einsam. Und das, obwohl wir mitten im goldenen Wohlstand sitzen, wie wir hier heute sehen. Das Grundeinkommen ist nicht die Lösung für alle diese Krisen. Es ist aber die Voraussetzung zu ihrer Lösung. Das erste Grundeinkommen gibt uns allen die Kraft, die Resilienz, den Mut, die Ideen, die Veränderungsbereitschaft und die Verbundenheit, damit wir diese riesigen Krisen gemeinsam lösen können. Wer also gerne schnell den Taschenrechner zückt und auf diese vermeintliche eine Billion kommt, der sollte sich in Zukunft lieber nicht mehr fragen, ob wir uns ein Grundeinkommen leisten können, sondern wie lange wir uns noch kein Grundeinkommen leisten können. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Michael. Und ähm, da du ja so mit dem meinen Grundeinkommen hast du uns letztendlich auch den nächsten Redner geschaffen. Ja. Wir begrüßen.